Da also Auto-Aim drin. L1 drücken, R1 drücken und er schießt automatisch. Nur ab und zu L1 neu drücken, dass wieder das sich wieder ausrichtet auf den Gegner. Ne, du, du bist eine Mist. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Die sind... Nein, okay. Ich habe ein Problem. grimmig ist so Deswegen muss man jetzt alle Zombies verbrennen, anscheinend. Ich wusste, da war noch mehr. Bei meinem Buddy sind noch äh, Pflanzen. Ja, unter dem Tisch ging nicht, aber ja, unter dem Schrank ist immer gut. Man sieht es eigentlich, aber ich achte mich nicht so drauf, weil ich es nicht gewohnt bin. Das sind so unauffällige Sachen, finde ich. Aber eigentlich halt nicht. Und jetzt muss ich nach, da war ich doch richtig, da drüben links neben dem Speicherpunkt war dieses erste, das Piano mit dem ersten Teil. Wahrscheinlich ist es in diesen Räumen, die ich noch nicht äh, fertig habe, sind noch die Hälfte der Räume, sind noch Schränke drin, die ich verschieben könnte. Weil alle diese roten Räume hier haben noch irgendwas drin und... Ich hab nicht gefunden, was meistens. Nein. Jetzt kommt diese geile Uhr wieder. Sicher auch noch irgendeinen Hinweis wert. Irgendwas kommt da noch. Das kurze schwätzende Brust des Gegners und das lange schwätzende im Kopf des anderen. Ähm. Oh, gut, hier unten war eine Küche. Ich will eigentlich nicht sterben, ich habe lange nicht gespeichert. Das ist ein guter Hinweis, danke. Ich darf die Zombies eigentlich nicht alle töten. Auch der, der hier gleich reinkommt, nicht. Weil, äh, dieser schnelle Zombie, den ich jetzt am Schluss verbrannt habe, das ist ein wiederbelebter Zombie. Also, nochmal, ja, also wenn ich Zombies töte, dann kommen sie so in Rage-Modus zurück eigentlich. Oder oh, habe ich den schon gemacht? Ne, habe ich nicht, ich war hier drinnen, nein, nicht. Ah, jetzt, okay. Ja und wenn ich den jetzt äh, umrunden kann und rauskomme ohne dass er stirbt und ich später nochmal in die Küche muss und da muss ich hinter dem Fahrstuhl ohne Strom, dann ist der nachher schnell. Das will ich nicht. Siehen ein bisschen alle aus wie Richter. Finde Mit den Anzügen und so. Die Haare. Ja, Jill fällt immer hin, wenn sie einen Zombie sieht. Ist ein bisschen unfähig, die Dame. Jetzt müsste sich die Tür eigentlich bewegen, weil da ein lebendiger Zombie drin ist. Geht okay, das ist eine andere Tür in dem Fall? nochmal eine andere Tür. Die hier. Da drin ist ein Zombie. Ich weiß aber nicht, ob es ein schneller ist oder nicht. Alter, sechs Schüsse. Nope. Oh nein, Chill kommen. Boah, sind jetzt zwei Zombies. Waren die vorhin schon da? Na, da sind die das Fenster raus. Die habe ich vorhin nicht gekillt. Das sind die, ich habe dir vorhin gesagt, das ist eine Fenster, da kommen noch Zombies rein. Dann war der weg, da sind zwei reingekommen. Das war genau dieser Raum. Scheiße. Ich habe diesen Loop vergessen. Alter, wenn ich da jetzt gestorben wäre. Ja. Ich wäre sehr traurig gewesen. Ich habe zu wenig Farbbänder. Ich habe es am Anfang ein bisschen unterschätzt, wie knapp die Farbbänder werden können. Eigentlich Mund für die haben. So. Shotgun ist ein bisschen stabiler. <lacht> Falsch hier. Scheiße, war das nochmal. War das schon ein Raum weiter? Ich Die Kamera ist doch toll. Ich kann es das sein, dass der Luden hier raus rechts ist? Darin gibt es noch irgendwas zu machen. Der Raum ist noch rot. Ja, wahrscheinlich die ist immer noch rot. Aha, wow. Ja, bitte. Wo ist er? Ich weiß, er müsste hier irgendwo sein. Ins Esszimmer, Symbol geht in den Flur, hier läuft er nach Osten, die zweite Tür auf der linken Seite. Okay, ich bin ein bisschen falsch. Ah ja, klar. Ja, ich weiß nicht warum. Ich bin dumm. Ich kann's riskieren mit den Zombies. Ich hoffe, die sind nicht so schnell. Wobei, die waren genau bei der Tür da. Ich gucke jetzt mal, wie die hier stehen. Ich muss wirklich nur rein, nach rechts und dann geradeaus. Aber wenn die da stehen, dann ist das scheiße. Fuck, alle Scheiße. Ja, ob das jetzt die 5 Minuten Zeit, weil ich gespart habe, wert war. Hm? Ich weiß ja nicht. Vielleicht muss ich die noch töten gehen, mal. Nein, du musst sie nicht schieben. Ja, ich hoffe, dass es. Ich muss das kurz aufmachen. Mondscheinsonate. Das ist nur die letzte und die erste Seite. Die vollständige Partitur der Mondscheinsonate. Ja, nice. Ich glaube, Jill lernt jetzt auf Klavier spielen oder Flügel oder so. Direkten Strike rein, Copyright. Ja, dachte ich mir da auch gerade so. Easy, wir sind in einem Zombiehaus, überall Monster. Easy, komm, wir spielen mal ein bisschen Klavier hier. Ein bisschen Mondscheinsonat. Oh nein. Batman! Was haben wir im Boden? Sieht aus wie Darth Vader, ich sag. Elf Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf, wie bin ich hier gelandet. Ein Mann im Laborkittel brachte mich ein kärkliches Mal und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, so Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich, meine Familie. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit du kommst die ganze Zeit vor. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwieriger, von diesem finsteren Ort zu entkommen. Hatten wir eine Safe? Also Lisa hatten wir oben, aber ich weiß nicht, die drei Heiligen, ob da die irgendeinen Namen hatten. Ich muss gucken. Der Tag, an dem mein Schicksal besiedelt wurde. Nur drei Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborketteln etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon... Ich bete für ihre Sicherheit. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbolen, das darf ich nicht vergessen. Ich habe vorhin gespeichert, ne? Okay. Ja, den Schild habe ich am Anfang. Okay. Ich äh, habe gespeichert. Trotzdem kurz außenrum in Safe-Room rein, es geht nicht so viel länger. Genau wegen denen. Diese scheiß -Gren. Machst du gut. Ah, ich muss hier rein. Ja, aber ich kenne das Problem, wenn ich einen Stream schaue und so. Ja, ich mache kurz Pause, geht ja schon klar. Ich merke das jedes Mal dann auch erst. ja, ich habe diesen dummen Holzschild ja vorhin gefunden. Oder so. Oder vielleicht nicht Holz, aber sonst irgendwas. Ich vermute, doch, sieht nach Holz aus. Ich vermute jetzt einfach mal, dass dieser Schild hier äh, in, das, in diesen, diese Aussparung gehört. Und ich damit den Goldschild mitnehmen kann. Für was ich den Goldschild brauche, weiß ich nicht. Aber wir werden es rausfinden. Oder er ist goldig, er muss wichtig sein. Ich habe schon eine Idee, wo er hinkommen könnte. Weil wir haben den Holzschild am Anfang aus dem Kamin rausgenommen. Ich gehe mal davon aus, dass er da reingehören wird. Ich fände es halt voll creepy, wenn in diesem Spiel irgendwas zu sehen ist, was nicht auf den Stühlen hocken würde. Ich fände es voll cool, aber richtig unheimlich. Ich glaube auch wenn man sich nicht so darauf achtet, dann ist es so ein Subt subtiles irgendwas stimmt nicht. Dann steht da einfach so eine Figur im Spiegel oder sitzt. Fuck, fuck, die könnt ihr abwarten. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ist gut, jetzt haben wir die im engen Gang. Vielleicht kann ich sie da noch besser bekämpfen. wir wir den Schild direkt mal eben am anderen Ort aus. Okay, aber das heißt die Zombies können wandern. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg. Ihr Schicksal frei. Ja. Das große dreht den kleinen Zeiger. Also wenn man das... Kurze Schwert in der Brust, das lange Schwert des Kopf habe ich doch... Ah, ne, Entschuldigung. ja. Großes Rad, ist mir egal wodurch. Großes Rad. Okay, ich habe die Schwerter verwechselt, deswegen. ist kommt ein bisschen mühsamer als nötig. Und wir kriegen einen Hausschlüssel. Ein Schildschlüssel, okay. Mit diesem Schildschlüssel kriegen wir jetzt neue Optionen frei wieder. Aber ich gehe kurz auf Klo. So, bin ja schon wieder da. Ähm... Dieser ich stream noch bis halb acht, dann esse ich kurz und dann können wir DVD spielen, wenn du willst. so also nebenbei. was du Lust hast? Ja. So sieht's aus. naja eigentlich nur halb acht. Also ich kann auch länger, aber ich dachte halb acht eigentlich, wenn ich esse. Ich hab Zeit mir ist egal Alright, also im Guide steht, ich muss das nächste die Pflanze machen die ich schon gemacht habe Wenigstens die Pflanze habe ich allein geschafft immerhin etwas und ich kriege jetzt gerade angezeigt dass der schildschlüssel oben im zweiten stockwerk ist dann anscheinend Ja gut, wie du willst. Wenn du willst, kannst du auch mitreden, dann musst du nicht schreiben. Oh ja, Dachboden. Dachboden klingt immer schön um hinzugehen, danke. Keller und Dachboden immer meine Lieblingsräume. Discord. Ich kann dieses das Spiel auch über Discord streamen, tatsächlich. Dann hast du weniger Verzögerung drin, zum Beispiel. Habe ich gestern mit Pokémon aufgemacht, dass ich gespielt habe. Kriegst auf Discord, glaube ich, nur 1 bis zwei Sekunden Verzögerung rein maximal. Also, ah, oh, das sind noch Heatpants. Easy. Ich brauche doch. Ich glaube, ich habe deinen Benutzernamen auf Discord sogar schon. Kann ich dich in einen anderen reinschmeißen? Da mir mehr Ruhe. Okay, ich hab dich doch noch nicht. Du musst mich anschreiben, dann auf Discord kurz. Alright, also, hier hinten müsste ein Tor sein. Ein Helm, okay. Ein Helm ist nicht ganz ein Schild. Ah ne, warte mal, die haben erstes OG geschrieben, ich Idiot. Ich bin im zweiten. Wobei, die bringen das ein bisschen über den amerikanischen Guide und unseren Guide. Die haben ein bisschen was gemixt. Weil manchmal steht OG und manchmal steht EG. Aber der Gemeinde ist immer dann... ...dasselbe Stockwerk bei denen. Also hier steht jetzt nämlich... Nein, nein, wenn... Nochmal mm -mm. kurz... in den Raum. Ach so, ach so, ja, ich weiß wo. Okay. Ich bin komplett falsch. Das ist doof, weil ich kriege jetzt einen Bosskampf und hätte ich Richard überleben lassen, dann würde er mir jetzt helfen. Ich habe kein Benzin mehr. Also gehen wir oben durch. Richtung. Die Orientierung ist on point auf jeden Fall. Ich sollte schon gespeichert haben, hoffe ich. Ansonsten machen wir halt kurz die Melodie nochmal. Kacke, dass er tot ist. Weil der wäre mir jetzt helfen gekommen. So, dann kann ich dich jetzt einladen. Okay, ich habe die Einladung geschickt. Alright, gib mir eine Sekunde. Dann mache ich es fällt ganz aus, momentan. So soll es schon verjoinen können. Es hat einen allgemeinen Chat, da kannst du rein. Dann. Okay, da war nur für. Oh. Interessant. Vielleicht hätte ich das Server mit, äh, einfach Ah, ne, warte mal, das Server hätte ich ja eigentlich für ihn gebrauchen. Hallo? Muss ich kurz ein bisschen lauter machen. So. Ich muss mal. Okay, allgemein Leise machen, ich kann mal allgemein leiser machen, nämlich besser. Also, ich hab grad die eklige Schlange im Arsch. Also ich habe gerade ausgefüllt, dass ich zu viel Zeit gebraucht habe. Sehr motivierend weil hier eigentlich der andere dude reingekommen hätte ich und eigentlich hätte ich den An anscheinend nicht den komplett alleine machen lassen können ich hätte nichts machen das wäre ja ein cooler boss gewesen so eine halbe schnecke diese schon Oh. Ja, easy. Richtig fetten Erfolg hier. Ja. Äh, okay. Der das, das Erfolg ist gerade sehr demotivierend. Äh, also die Schlange heißt Jorn. Ergehen Sie Jorns erstem Angriff. Das heißt, es wird wahrscheinlich einen zweiten Angriff geben, mindestens. Okay, es macht Sinn, sie ist nicht tot, aber trotzdem, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ey, wenn ich jetzt sterbe, weil ich kein Scheiß-Serum-Inventar hatte, ne? Das ist auch weg. Oh. <lacht> Barry? Das ist ein bisschen größer cool, sogar. Barry? Äh, Barry ist der Dude, der uns immer wieder hilft. Also Chill. Das ist der Kopf, der mit, man, mit mir am Anfang in den Raum rein kann. Also ins Haus. Achso, ja, Discord kann keinen Ton übertragen, irgendwie, wenn ich es so mache. Das liegt halt an Discord. Ich fühle mich voll schlecht, dass ich dem nicht helfen konnte. Ja... Kann in diesem Kampf tatsächlich vergiftet werden anscheinend. Und dann hätte ich hier ein Serum gekriegt, aber das ist okay. Ja, eine schon. so warte mal er sagt was